Willkommen zurück zu Pokémon Newsnap! Wir haben erfahren, dass es ein besonderes Lumina-Pokémon irgendwo aufgetaucht ist. Das wollen wir doch mal uns anschauen. Im gleichen Mod. Lumi oh, es gibt eine extra Lumina-Zone? Wir haben leider ganz, ganz knapp, wie man da unten sehen kann, das Level-Up nicht erreicht in der letzten Folge. Hier dafür schon. Ähm, ich weiß nicht, ob ich die hier noch privat weitermache. Da bin ich mir nicht sicher, ob man da nicht alles, sonst am Ende, nicht alles sehen kann. Egal, wir machen auf jeden Fall die lumina zone Ich will das Mysterium herausfinden. Was wird uns hier erwarten? Ist hier vielleicht das Megani hier aus dem Cover des Spiels? Wir werden's jetzt erfahren. Dass die Knall, kommt von da drüben. Könntest du dich ein bisschen umsehen? Alright. Ein riesiges Megani. Darf ich dich mal streicheln? Dieses Megani ist ein Lumina-Pokémon. Schieß unbedingt ein Foto von ihm. Ach stimmt, ja, richtig. Hey, hey, hey, hey, hey, guck dich um. Was hier so was? Links. Hey, hey, hey, hey, guck mich an, guck mich an. Es wird mich nicht angucken. Es will mich nicht angucken. Guck mich an. Komm schon, guck mich an. Es rennt einfach weiter. Hey, ignoriere mich nicht. das nicht? Okay, anscheinend nicht. Hey, hey, hey, hey, hey! Yes! Hier können wir es von vorne fotografieren. Ah! Schön! Aber warum ist es so riesig? Warum nur? Guckt es euch an. Es ist doch voll nett. Und es riecht schön an der Blume. Eine schöne Blume. Oh, es rennt weg. Es rennt weg. Wohin rennt es? Ey, bleib stehen. Jetzt versteckt sie sich hinter dem Baum. Ist hier irgendwas? Ist nichts. Ich glaube, hier ist das Ende. Trampel, trampel, trampel. Wo rennst du hin? Yes, guck mich an. Hi. Äh, was? Nee. Ich glaub, da war was. Es rennt weg. Und weg ist es. Ja. Der Energieanstieg ist auch verschwunden. Lass uns darüber reden, wenn du wieder hier bist. Es gibt keinen Grund mehr für mich hier zu bleiben. Also würde ich sagen, gehen wir einfach wieder. Ja, hier gibt es auch keine anderen Pokémon. Hier ist Pokémon-freie Zone. Nur das. Junina. Megani nee, war hier. Es gibt einiges, worüber ich mit dir reden möchte. Aber gehen wir erstmal zur Bewertung über. Ja. Was ist das beste megani foto gewesen, was ich geschossen habe? Die vier haben nicht gezählt? Okay, zwei Sterne. Alles nur zwei Sterne? Ich habe kein Megani-Bild mit, mit drei Sternen. Oh Gott, das tut mir gerade ein bisschen weh. Schade. Doch, habe ich? Aber warum kann ich die nicht auswählen, wenn die doch drei Sterne angeblich sind? Wow, wie gemein. Das auch nicht, das ist doch voll das niedliche Bild. Das hier vor allem, voll niedlich. Aber nein, darf ich nicht. Nö. Das hier nehmen wir einfach. <lacht> Als ob die das Punkt da nicht erkannt haben. Wo ist Megani auf diesem Bild? Ach, keine Ahnung, Bruder, keine Ahnung, ja komm, bewerte es, das ist ein Megani, dir ist es zum ersten Mal in Aufnahme von ihm gelungen, ja, no shit, wunderschön, aha, ja, schön, Und. Level 2 in der lumina -Zone. Wie viele Level kann man pro Zone haben? Oder pro Ort halt, Tag und Nacht. Du hast einen neuen Forschungslevel erreicht. Haltet deine Augen nach den kleinsten Veränderungen offen. Ich kann jedes Level nochmal neu machen. Vielleicht mache ich das sogar, sobald wir neue Orte freigeschaltet haben. Weil es ist glaube ich, langweilig, in jeder Folge irgendwie die gleichen Level zu machen. Jawohl, ich weiß halt nicht, wie viel Atlas die sind. Ja gut, dann kann ich es ja nur dann reinschneiden, wenn wir ein neues Level erreichen, damit wir die Änderungen sehen. Ja, warum ja, ich mache ich das so. Spitzenfoto, dankeschön. Großartige Pose. Das sanftmütige Mysterium. Aus dem neuen Filter, Cartoon. Oha, das sieht voll cool aus, dieser Filter. Erinnert mich irgendwie ein bisschen so an Minecraft, dieses Model mit diesem Filter drauf. Ich weiß auch nicht wieso. Übrigens, dank der Daten zum Lumina-Pokémon gibt es etwas Neues zu berichten. Ich erzähle dir davon, sobald du deine Fotos verstaut hast. Du darfst gespannt sein. Cool. Ja, dann wollen wir das Foto mal. ist alles schön. Ja, das ja Schön speichern. Genau. So ja, zum Basiscamp. Aber es soll es auch längst nicht gewesen sein für die Folge. So also eine Folge geht ja normalerweise bei mir dann ungefähr 30 Minuten. Ja. Machen wir weiter und hoffen, dass wir einen neuen Bereich kennenlernen dürfen. Aber erstmal werden wir wahrscheinlich ein bisschen mehr über das Lumina-Pokémon erfahren. Ah, du bist zurück. Und was sagst du? Warst es nicht wunderschön und wahnsinnig groß? Und hat es etwas gesagt? Tief durchatmen, Rita. Eine Frage nach der anderen. Du hast gut reden. Du machst auch selbst total aus dem Häuschen. Ähm. <lacht> Dieses Megani war ohne Zweifel ein Lumina-Pokémon, genau wie eine Legende. Hm, wie war das nochmal mit der Legende? Die Lumina-Pokémon haben vor langer Zeit Lentil vor einer riesigen Katastrophe bewahrt oder so ähnlich. Ganz genau. Die Lumina-Pokémon sollen eine Musterung gehabt und ein besonderes Licht ausgestrahlt haben. Also genau wie dieses Pokémon. Du sagst es. Ich bin davon überzeugt, dass die Ereignisse aus der Legende tatsächlich stattgefunden haben. Der Schlüssel zu meiner Forschung liegt darin, herauszufinden, was damals wirklich geschehen ist. Ach ja, Professor, gab es nicht noch etwas, das du ansprechen wolltest? Es ist schon spät, das kann bis morgen warten. Nein, Mann, wir wollen das jetzt sehen! Ah, ah okay, jetzt ist nächster Tag. Gut, perfekt. Guten Morgen, ich hoffe, du hast gut geschlafen. Wie Rita bereits erwähnt hatte, war ich gerade dabei, meine Forschung auszuweiten. Wo haben wir nicht geschlafen? Haben wir im Haus geschlafen? Haben wir im Neo One geschlafen? Haben wir auf dem Bistback geschlafen? Was? Wo haben wir geschlafen? Alles war schon vorbereitet, um mit der Erkundung der ganzen Ventilregionen anzufangen. Aber dann kamst du und hast ein Lumina pokémon entdeckt. Denkst du, da gibt es einen Zusammenhang? Ich bin einfach ein Lumina mensch Leute. Jetzt ist es raus. Es tut mir leid. Das ist schwer zu sagen. Ich habe jedoch das Gefühl, dass uns interessante Dinge widerfahren werden, wenn du mit von der Partie bist. Meinst du? Wir werden sehen. Jeez. Man spricht so dich echt wahnsinnig unklar aus. Aber ich denke, das ist eine gute Idee. Je mehr wir sind, desto lustiger wird es. So sieht's aus. Möchtest du offiziell unserem Forschungsteam beitreten? Nö. Doch, natürlich. Ausgezeichnet. Dann machen wir es mit diesem Mitgliedsabzeichen offiziell. Wow. Es steht dir wirklich gut. Und wir lass uns gleich zu unserem nächsten Abenteuer aufbrechen. Ich bremse deinen Enthusiasmus nur ungern, aber. Ich muss erst noch ein paar Dinge erledigen. Geduldet euch noch ein klein wenig. Es wird das Warten wert sein. Versprochen. Alles genauere werde ich erklären, wenn ihr zu eurer nächsten Erkundung aufbrecht. Alright. Und wir erhalten das Mitgliedsabzeichen. Und das Mitglieds Mitgliedsabzeichen, genau. Ja, dann machen wir weiter. Noch das Gebiet, maybe? Wäre schon cool. Ja, jetzt wo du ein offizielles Mitglied unseres Teams bist, möchte ich dir noch etwas geben. Oh, yes! Rita, übernimmst du wieder die Erklärung? Natürlich! Geh, laber nicht! Ich will Äpfel auf Pokémon schmeißen! Du musst nicht labern, ich weiß, wie man Äpfel schmeißt! Hm? Geht das nie, nur mir so, oder muss ich in letzter Zeit ziemlich viele Sachen erklären? Ja, deine Tutorials sind halt ziemlich lange, ne? Aber klar, ich bin richtig deine Assistentin! Dann lege ich mal los! Das ist ein Samtapfel! Eine Obstsorte, die hier in Lentil wächst. Ja, nur hier in Lentil gibt es Äpfel, sonst nirgendswo in Pokémon. Er schmeckt süß und lecker, darum sind Pokémon ganz verrückt danach. Auf den ersten Blick sieht er wie ein normaler Apfel aus. Aber in Wirklichkeit ist er ganz leicht und weich. Die Pokémon werden sich riesig freuen, wenn du ihnen einen davon zuwirfst. Probier es doch gleich mal aus. Okay. Ja, yep. das musst du nicht jedes Mal einblenden. Vor allem nicht so lange. Du kannst einen gesamten Apfel werfen, wenn du nur B drückst. Versuch's mal. Bloing. Bika. Siehst du, es ist gekommen, um ihn zu essen. Ja, da liegt einen kleinen Snack. Bewege deinen Cursor für einen gezielten Wurf. Das funktioniert genauso wie bei der Kamera. Zieh einfach mit dem linken Stick und drücke dann B. Um einen Sammelfitz zu werfen. Versuch's nochmal. Bloing. Bloing? Bloing? Hey! Wie viele habe ich davon? Endlich? endlich? Wenn du weiterwerfen willst, musst du etwas höher ziehen. Okay. Manche Pokémon zeigen kein Interesse an Sandäpfel. Die sind wohl einfach etwas scheu. Na, no, willst du noch mehr? Okay, genug geübt. Behalte meine Tipps im Hinterkopf, okay? Das sind meine Äpfel, ich brauche sie noch. Sorry. Ziemlich einfach, oder? Damit wäre alles gesagt. Allerdings hat der Professor gemeint, dass er immer noch mit dieser einen Sache beschäftigt ist. Oh, ich habe eine Idee. Geh doch in der Zwischenzeit auf eine Erkundung und probiere die Samtäpfel aus. Sie werden dir bestimmt dabei helfen, mal ein paar schöne Fotos zu schießen. Der Professor hat gesagt, man kann sie auf verschiedene Weise verwenden. Jum, du bist schon mit der Erklärung fertig? Danke, Rita. Es gibt noch etwas, was ich euch sagen wollte. Unsere Forschung würde davon profitieren, wenn wir auf Erkundungen miteinander kommunizieren könnten, um Informationen auszutauschen. Sagt euch Lentil Connect etwas? Ich glaube, ich habe schon mal davon gehört. Das ist ein Kommunikationsmittel, das hier in Lentil benutzt wird. Wenn Rita zum Beispiel bei einer Erkundung etwas Interessantes entdeckt, kann sie uns über Lentil Connect ein Foto mit Informationen dazu schicken. Und ich kann euch so Sachen mitteilen, die mir auf dem Bildschirm auffallen. Oh, das ist ja voll praktisch. Die Lentil Connect Nachrichten erscheinen oben rechts auf dem Bildschirm. Sie werden dir sicher nützlich sein. Okidoki. Okay, okay. Kann ich jetzt anfangen? Dankeschön. Hä? Naja, Auftrag. Was? Auftrag? Im Labor? Right. Noch ein Foto von ihr. Ich füge es deine Abschnittsammlung in deinem. Ah, okay, danke. Äh. Hm. Okay, dann gehen wir auf Verdenkung, Ent Entdeckung, Erkundung. Wir müssen immer noch das gleiche Gebiet machen. So, aber jetzt können wir Äpfel schmeißen. Bestimmt wird das viel lustiger. Lass uns das doch mal gleich ausprobieren. Wenn wir noch Zeit haben, dann auch im Dunklen und in der... Lentilzone, äh, Luminazone, meine ich. Genau. Okay, also mit B kann ich schmeißen, mit X kann ich. Oh, hi. Hey! Hey! hey. Boink! Hey! Apfel! Apfel! Apfel! Hey! Na! No. Ey, du! Ey, du! Ey, du! Ey, du! Ich habe anscheinend unendlich Äpfel, wie mir scheint. Oh. Ja, ziemlich gelangweilt. Was macht der? Was macht der? Hey! Hey! Hey, Bro! Bist ziemlich nah! Okay. Hey! Hey! Hey! Oh mein Gott! Wie, cool das, wie, wie cute es da an der Wand hängt. Im Baum, meine ich. Es ist den. Warte, jetzt wird es der Apfel ist. Es freut sich. Schön. Ah. Da oben ist eben Molga, habe ich mal wieder verpasst. Ja. So, mit die Scan-Funktion. Oh, ist was. Da liegen größte Früchte. Weil die sind Werk von einem Pokémon? Was? Ist den Glumanda oder so? War hier nicht sogar was? Ja, hier ist was. Nein, warte, hier war auch noch was. Ja, Molger war jetzt da, aber hier war letztes Mal noch was. Hier, erstmal, erstmal, erstmal. Freust dich, ne? Nom. Hier war letztes Mal was. Hier auf diesem Hügel. Jetzt ist aber nichts mehr. Okay, seltsam. Alles klar. Hey, hey. Oh mein Gott, hi. Hey, hey, hey, hey. Wollt ihr den. Na, no, ich war. Ich verschwende die Apfel, glaube ich, nur. Bad, bad, bad, bad, bad. Ja, du isst ihn schön. Bidiza! Hier ist ein Apfel für dich. Apfel! Nimm ihn ruhig, trau mir! War nicht mal ein Carpador? Ja, da hinten. Hey, Apfel! Ihr redet mich alle. Ihr redet mich alle. Warte, hier ist ein Bilizer. Hier ist ein Bilizer. So langsam. Bilizer, hey! Apfel, Apfel! Ah, zu spät. Vielleicht kann das Karpolo nochmal neu fotografieren, zumindest. Was hieß, was hieß, was hieß, was? Hier oben! Eine Frucht. Hey! Ich hab genau in dem Moment zu dir geguckt. Schön. Wow, wow, das ist echt cool, gibt's hier noch irgendwas, hier war doch mal ein Pinsel. hier ist irgendwas, hier ist irgendwas, hier ist irgendwas, nein, ich hab's verpasst, oder, oh no, hab ich irgendwas verpasst, hier Apfel, irgendwer wird doch bestimmt noch den Apfel haben, oder, ich hab glaube ich schon so viel verpasst, wie ich mit den Äpfeln holen könnte, die Sachen, das ist natürlich jetzt blöd, aber passiert. Kann ich ansonsten irgendwer mit dem Apfel noch erreichen. Irgendwer will den Apfel doch bestimmt noch haben, oder? Komm schon. Sie zum Beispiel. Hieß er irgendwas noch? Nö. Das glaube ich gar nichts mehr. Hier schmeiß dich ab. Hier, hier, hier, hier, hey, hey, hey. Freunde, Freunde, Freunde. Ihr wollt doch sicher den Apfel haben. Die, die ignorieren mich. Die sehen, dass ein Apfel ist, aber ignorieren mich. Die ignorieren mich extra. Ah. Kacke. Oh, wie süß, er hat sogar Blumen auf seinem Kopf. Wie süß, hey, hey, guck mal rüber, guck mal rüber. Hey, bro. Ah, Mist, das war's schon. Schade. Das System ist einsatzbereit. Teleportierung, Teleportation wird eingeleitet. Bjaum. Du scheinst dich schon gut auf der Schrecke auszukennen. Dann wähle gleich mal die Fotos aus. Alles klar. Ja, ich glaube, in der Nacht ist es sowieso viel ähm, interessanter. Mhm. Das hier ist cool. Okay, was haben wir noch? Ja, die sind cool. Sorry für die vielen Cuts gerade im Moment. Was? Das hier sollen ein Drei-Sterne-Bild sein? Nur weil das Vivi da im Hintergrund ist? Okay, die Bewertung ist echt seltsam, finde ich. Das hier finde ich cool. nehmen wir das. Ja, das Vivian-Bild ist doch voll cool. Da hätte ich jetzt schon mehr erwartet. Wie auch immer. Ampel! Hat schön gefräsen. Hallo. Ampel. Hat geschmeckt, ne? Swarones. Ja, wow. Und Picolette. Okay. Mittlerweile werden unsere Bilder alle zweisternig. Statt nur einsternig. Komm oh, schon, das war doch voll das coole Bild. Och man. Das soll drei Sterne sein? Das hier. Nehmen wir das. Äh, ja. Und... Hier ist es eigentlich komplett egal. So, ich gehe nochmal ganz kurz rüber, weil ich erst jetzt sehe, dass man hier schon sehen kann, welche Bilder man ersetzen würde. Ja, das will ich auf jeden Fall ersetzen. Hier wird nichts ersetzt. Hier wird das ersetzt. Ja, warum nicht? Ja. Passt. Geben wir ab. So. Und dann machen wir gleich noch alles in der Nacht. Und äh, vielleicht sogar. Oh, wir haben Dodi schon so oft. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, das wollte ich nicht nehmen. Ich wollte das andere nehmen. Ich, ich habe zu so schnell gedrückt. Das ist das Problem, wenn ich skippen will. Ich kann auch einfach A ah, gedrückt halten. Oh, und dann ja. Okay, dann halt einfach A ah, gedrückt und dann muss ich hier selber separat noch mal auswählen. Alles ah, klar, okay. Weiß ich Bescheid. Das ist so egal, das ist sowieso besser, dann nehmen wir das. Oh. Und level up, please, please, level up. Das wird kein Level Up. Dafür muss ich es noch ein drittes Mal abschließen. Wow. Darauf habe ich jetzt aber gerade keine Lust. Schricke neu starten. Ah, nee. Nee, nee, nee. Ähm, das beste Bild hier. Es gab ja nicht so krasse Bilder hier, um ehrlich zu sein. War ziemlich... So ein ziemliches Standard. Durchlaufgedöns. Ja, machen wir nochmal äh, auf, auf der Nacht. In der Nacht. Weil ich glaube, in der Nacht wird's viel interessanter. Wir haben jetzt in der anderen Ta am Tag so oft gesehen, dreimal oder so. Drei, viermal. Was ist das denn hier? Äh, das sieht man nicht oft. Oldschool. school. Okay. Hast du schon mal gesehen, welches Pokémon diese größten frisch hinterlässt? Ich würde zu gerne wissen, wer dahinter steckt. Ich weiß es auch nicht. Hopplo muss das doch gewesen sein, oder? Das werden wir in der Nacht herausfinden. Let's go. Warum wird das immer noch angezeigt? Das ist ja voll blöd. Ja. Dann kriegen wir nämlich sogar hier ein Level up, Was ich leider nicht erreicht habe. Das heißt, dieser Kurs ist jetzt leider ziemlich gleich. Aber so schlimm sollte das nicht sein. Hier wird ein Emolga angezeigt mit dem Shelterer. Vielleicht ist hier vielleicht sogar doch schon ein Emolga zu finden. Hallöchen, möchtest du nicht einen Apfel essen? Ich weiß, Hopple, du möchtest doch. Und hey, renn du nicht weg! Du willst doch einen Apfel essen, oder nicht? Hey! neu Neustarten. Dieses Hopplo soll diesen Apfel essen. Ich weiß, es will den Apfel. Komm! Ess den Apfel! Ess ihn! Komm, Bediza, Du willst doch zumindest den Apfel essen, oder? Komm, Bediza, Du willst doch den Apfel essen, oder? Ach man, die wollen beide nicht. Komm, Bisofank. Nicht wecken wir mal auf. Was ist denn dahinter? Achso, das ist nur sein Horn. Was ist ihr da drüben. Kann das nicht mal auftauchen und den Apfel essen? Hier, ess den Apfel. Ess den Apfel. Da ist ein Apfel, du willst ihn. Ich weiß, du willst den Apfel. Ess ihn! Ess ihn, ess den Apfel! Der mobbt mich. Ist hier irgendwas... Nö, gar nichts. Ja, da bist du halt, tangolos blom blom blomm. Uh. Ja, komm, lass mich in Ruhe. Kramox. Guck mich an. Will den Apfel essen? Nee, guck mich nur an. Gerösteten Äpfel. Ist was, hieß was, hieß was? Ach, war hier das mit dem Loch? Ja, hier war das mit dem Loch. Pinsier! Das geht nicht raus. Ah doch, wenn ich mehrmals mache. ist er erweckt einfach von da unten. Ey, ey. Komm raus da. Ey, raus da, raus da. Ah. Schade. Vielleicht kommt er gleich noch raus. Na, wie auch immer. Weckt euch mal auf, vielleicht seid ihr dann wütend auf mich und greift mich komplett wütend an. Ich glaube nicht. Na, nee, oh, das wird nichts. Hey! Babos! Hey! Ach, schade. Poplo! Komm schon, nimm den Apfel. Nimm ihn dir! Nimm ihn dir! Ach Mann! Ich krieg's einfach nicht hin, jetzt irgendwas Neues rauszumachen. Mit den Äpfeln. Ist voll schade. Hallöchen Kramworks. Möchtet ihr jetzt den Apfel haben? Möchtest du jetzt den Apfel haben? Die wollen beide den Apfel nicht haben. Ey du! Mensch. Das ist ja echt gar nichts. Hey, Hey. Boing! <lacht> er wird was hingefallen. Das wäre lustig gewesen, wenn er jetzt hingefallen. Hallo Pinsia! <lacht> was soll das denn? denkt er sich. Das trefft er mich brutal an. Ehrlich jetzt? Oh nee, oh, der. ist den! Er ist den Apfel! Er hat ihn gegessen. Nom. Nom. Badribi. Komm, flieg runter. Flieg runter. Das war Hopplo. Ja, schon klar. Ah, Dziau. Er ist den Apfel. wer ist den Apfel. Hier ist noch ein weiterer. Hier. Okay, hat mich bemerkt, schade. Hier ist was. Da oh, komm, nimm's mit. Achso, warte, ich soll das dann fotografieren, ne? Ja, jetzt habe ich es fotografiert. Zumindest was Neues erreicht. Hey! Hey! ablo. Hey, Bro! Ignoriere mich nicht! Hey! Ah, die Strecke ist Ende. Oh, cooles Bild, cooles Bild! Okay! Das war nicht so useless, wie die, wie ich, äh, vermutet habe. Vor allem weil wir jetzt auch noch Level 2 erreichen. So schlecht war die Runde hier jetzt nicht. Oh, du bist zurück. Ich habe aber den Eindruck, dass du gleich wieder los willst. Hm, vielleicht. Mal schauen. Äh. Das sind alle nicht so gut. Und Hopp, glaube ich, jetzt auch nicht so tolles Das hier war aber zwei Sterne wert. Immerhin. Ja, wegen, der, wegen dem Blick wahrscheinlich. Äh, Bacca. Äh, ja, gut. Hä? Wie das ist jetzt wieder weggemacht? Okay. Äh, drei Sterne hier. Bäh. Mhm. Nehmen wir das. Das ist doch schön als das andere Bild, oder? Na, okay. Nee, doch nicht. Ah, ich weiß nicht. Da haben die einen coolen Blick, deshalb nehme ich vielleicht lieber das hier. Oder moment. Ja, doch. Doch, doch. Nehmen wir einfach das hier. Watribi. Oh. Wow. Yummy, tasty. Es kommt aus dem Grab. Was? Das ist das Raupi-Bild? Das. Wow! Weil er einfach Raupi im Hintergrund ist. Uff. Ja, okay, aber ich habe keine drei sterne bilder nee. Guck, wie glücklich es da ist hm. das war auch ein cooles bild aber ganz ehrlich das finde ich lustig weil es so glücklich ist ja okay das ist drei St das war drei sterne und ja, das andere auch neu oh, Taubers ist halt Taubers vier sterne ein ticket Nehme ich mit, nehme ich mit. Bitte süß. Chimpep. Hut, Hut. Drei Sterne, wow. Die Kristallblume. Und ja, das war's. Das war's tatsächlich. Sehen wir uns die neuen Fotos an. Mhm. Äh, das hier ist besser. Ähm, das hier, warum nicht? Nehmen wir das hier. Nehmen wir das hier. Nice work. Nice work. Das hier. Ich will aus Meme das hier nehmen, aber das ist halt besseres Bild. Das Ding. Zack, pin sie nochmal. Ja, das hier ist halt schöner. Oh Aber es auf einen Stern noch gemacht. Schön, auf vier Sterne unser bestes Bild bisher. Das ist jetzt was für ein Bild? Pichu-Bild nehmen nee, das. Ähm. Ja, nehmen das. Und die Kristallblume. Das ist, eine, das ist eine der Kristallblumen, die auf Florio wachsen. Dieses Leuchten bezeichnen wir als Lumina-Phänomen. Okay, interessant. Äh? Ah, okay, Level 2. Schön. So wenig nur. Alright. Deine Kundung dieser Strecke schreitet voran. Bestimmt gewöhnen sich die Pokémon langsam an dich. Und wir erhalten eine weiße Kristallblume als Profilbild. Das, das war's. Oh, oh, oh okay. Was war denn hier so das beste Bild? Mehr oder weniger. Ich glaube, eher... Das war das hier. Das Pinsel, was aus dem Boden kriegt und uns alle auffressen wird. Geil. Alles klar. Ach, das soll's dann gewesen sein für heute. Außer die wollen uns jetzt noch irgendwas von der Story sagen. Aber das sollte dann für's erste gewesen sein. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall nochmal ähm... Dem Lentilphänomen. Ähm... Zur Lentilzone zurückkehren, so rum. Es oh. ist hinter der Achte. Ach nee, da drüben. Na los, du schaffst das. Well, oh, da bist du endlich. Hallo, Todd. Hey, Professor. Hallo, Professor. Lange nicht gesehen. Der ist aus dem ersten Teil. Also aus dem N64-Teil, das ist der. LOL. Was macht der denn hier, wie cool? Das ist Todd. Er ist ein professioneller po Pokémon-Fotograf, der die ganze Welt bereist. Hi. Hallo, du hast also das Lumina-Pokémon fotografiert? Beeindruckend. So. Todd, hast du die Sache mitgebracht, um die ich dich gebeten habe? Aber klar doch. Sehr gut, jetzt können wir endlich aufbrechen. Professor, ist er ein Freund von dir? Ja, wir sind früher zusammen auf Reisen gegangen. Ich habe ihn auch bei der Planung meines Forschungsprojekts zu Rate gezogen. Verstehe. Oh, ist das das Gefährt, das du entwickelt hast? Nicht schlecht. Da kommen Erinnerungen hoch. Aber jetzt zeig mir bitte erstmal die Fotos vom Lumina-Pokémon. Hier. Die sind toll. Du hast ein gutes Auge fürs Fotografieren. Hey! Was will denn? Wer hat gesagt, dass du meinem Mentor deine Fotos zeigen darfst? Der Anime-Charakter, Protagonist. Hallo, ich bin Phil, der beste Schüler von Todd. Okay, ähm, ich wollte mich euch eigentlich anschließen, um selbst ein paar Fotos zu knipsen, aber mir kam da eine bessere Idee. Wäre es in Ordnung, wenn euch stattdessen Phil begleitet? Also, ich habe nichts dagegen. Juhu! Denk dran, dass du nur meine Vertretung bist. Dieses Abzeichen ist bloß geliehen. Na gut. Aber wenn ich ein paar tolle Fotos schieße, da habe ich es behalten. Also, worum geht's eigentlich genau? Äh. Okay. Jetzt, wo alle hier sind... Wenn wir loslegen, lasst uns die ersten Schritte unseres Forschungsprojekts besprechen. Neues Gebiet. Viel größer. Doppelt so groß. Das ist Florio, die Insel, auf der wir uns gerade befinden. Unser Basiscamp ist hier auf der Karte markiert. Um bei unserer Forschung voranzukommen, müssen wir auch die anderen Inseln erkunden. Und dieser Ort hier wird unser erstes Ziel sein. Warum fangen wir genau da an? Weil es dort eine Stelle mit einem hohen Energievorkommen gibt, zu der das Neo-One teleportiert werden kann. Diese Insel kommt auch in den Lentilchroniken vor, oder? Ja, Captain Vince hat sogar geschrieben, dass er dort ein leuchtendes Pokémon gesehen hat. Oh, Worauf warten wir denn noch? Komm schon, lasst uns diese Insel erkunden! Also gut. Ihr seid die Ersten, die diesen Teil der Region seit einem Jahrhundert betreten. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Abenteuer. Ja, wir sind ja nur Kinder, wir können das ja überleben, ne? Und damit willkommen zu einer weiteren Folge. Rita, Taubers wirkt recht unnahbar. Vielleicht kannst du dich mit ihm anfreunden, indem du ihm einen Samenapfel gibst. Ja, das habe ich ja versucht. Hat ja nicht so ganz gut geklappt. Lass mal sehen, haben wir irgendwas Neues für zum Beispiel Profilbild oder so freigeschaltet? Lass mal sehen. Wir haben ja hier ein paar neue Bilder. Ja, aber nichts wirklich allzu groß Besonderes. Denn das hier auch noch, das habe ich aber schon offscreen gesehen. Ja, okay, dann gucken wir uns mal weiter um.